Heute präsentiere ich den Ferienwohnung-Tipp für La Gomera. Wer eine Ferienwohnung in Valle Gran Rey sucht, der sollte unbedingt mal in den Jardin Tropical. Ich zeige jetzt mal so ein bisschen, wie es hier aussieht und gebe meine Erfahrung weiter von einer Woche Urlaub. Also gelegen am Ende von Valle Gran Rey geht man durch einen wunderschönen tropischen Garten wie der Name schon sagt, hier gibt es verschiedene Ferienwohnungen. Ähm, wir hatten die Ferienwohnung La Florita, einem eigenen schönen Innenhof. Man kann das schön zumachen, da hat man seine Ruhe, wird schon von vielen Kletterpflanzen begrüßt. Und ja, hier der Name unserer Ferienwohnung La Florita, im wunderschönen Valle Gran Rey. Ja, ich fange mal mit der Wohnung an, also der Innenhof hier ist echt schön, wir hatten ein paar gute Abende hier, kann man gut Zeit verbringen, man kommt rein, linke Hand, in ein wirklich schön eingerichtetes, großes Schlafzimmer mit riesigem Bett. Die Inhaberin Christine hat das wirklich liebevoll eingerichtet, hier steht unser Gepäck, wir verlassen die Insel heute leider, also voll ausreichend. Gute Matratze, gutes großes Bett und mit Liebe eingerichtet. Ja, und Schwenk über die Küche, auch das für einen leckeren Pastaabend und Kochen bestens geeignet. Auch hier alles super vorhanden, neue Einrichtung, neues Geschirr, alles wunderbar. Überall die liebe, kleinen, liebevollen kleinen Details von Christine und natürlich die Absolut nicht zuletzt zu nennen, der wahnsinnige Blick direkt aus dem Bett auf den wunderschönen Riesenberg vor Gweihe Gran Rey. So, jetzt mache ich meinen Schwenk ins Badezimmer. Also auch hier alles tipptopp, schön eingerichtet, auf dem neuesten Stand eine große Regendusche, schönes großes Baschbecken und so, dass man sich wirklich wohlfühlen kann. So, weiter geht's, wieder zurück durch den Innenhof. Hier haben wir einen wunderschönen Baum, der tagsüber Schatten spendet. Und jetzt geht es hier rauf zur eigenen Dachterrasse. Also, das ist wirklich das Highlight der Ferienwohnung. So, Treppe rauf und et voilà. Mit einem wunderbaren Blick über ganz Weihe Gran Rey. Eine eigene Dachterrasse. So, zwei, drei. Straßen vom Strand entfernt, aber bestens ausgerüstet. Liegen sind da eine schöne gemütliche Bank und ein Tischchen sind da, so dass man sich hier wirklich gut ergehen kann. So, auch noch ein weiterer Schwenk. Hier hinten sieht man noch weitere Ferienwohnungen. Wir haben jetzt natürlich nur hier unsere besucht. Ähm, die sehen alle super aus, wirklich alle schicki-micki schön eingerichtet und absolut ihr Geld wert. Wer also eine Ferienwohnung sucht, eine Unterkunft oder ein Hotel für Gomera in der Nähe von Valle Gran Rey, ist hier bestens bedient. Zu Fuß, zum Örtchen sind es eine Minute, zum Strand genauso viel, also eine Top-Lage, echt ruhig und absolut empfehlenswert für jemanden, der, in der Erholung und Ruhe möchte. Dennoch alles zentral gelegen und mein Fazit für La Gomera, Ferienwohnung geht zu Christine zum Jardin Tropical und zu zweit empfehlenswert das Casa Florita. Den Link zur Website, wo man die Wohnung buchen kann, werde ich auch hier in der Beschreibung unterbringen. Also dann viel Spaß auf Lagunera.